Halt stopp! Bevor diese Folge losgeht, würde ich noch kurz sagen, in Hobbs Haus gibt es hier ein Pokéball. Da liegt ein Pokéball, der einen Glumanda enthält. Du liest dir den beiliegenden Brief durch. Liebe Maike, dieses glumanda ist etwas ganz besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslos kämpfen. Wähle Größe, Deleon. Und hier kriegt man einfach so ein Glumanda, dass man auch Giga maxen kann. Zu einem Giga Dynamax am Ende. Also nicht verpassen. Willkommen zurück zu Pokémon Shield. Wir sind hier in Tourfield stehen geblieben. Denn? Warum sind wir wieder in Tourfield? Was wollen wir denn hier? Hier hat ein Signal ausgeschlagen. Und ich habe auch schon eine Vermutung, wo das ausgeschlagen hätte äh, sein können. Huch, das ist der Champ. Ja, wir waren der Champ. Seit ein paar Folgen sind wir der Champ. Und ich glaube, hier oben sind die Vollidioten, die wir letzte, letzte Folge suchen. Der, der Champ ist echt phänomenal. Dankeschön. Oder? Sind sie nicht hier? Vielleicht sind sie ja im Stadion, wenn sie nicht hier sind. Oder sag mir jetzt nicht, ich muss dieses verdammte Rätsel lösen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich hoffe mal nicht, weil ich check das Rätsel hier nicht. Ähm, wir gucken mal ganz kurz im, ähm, im Stadion vorbei. Vielleicht ist das hier gemeint. Hä? Was macht ihr denn hier? Huch, na wenn das nicht. Oh, der Champ. Gut, dass du hier bist. Lange nicht mehr gesehen. Was für eine lässige Begrüßung. Als unser neuer Champ bist du ja noch eine Nummer größer als die dynamax Pokémon. Also ich war gerade mitten in einem Schaukampf mit Ness, als plötzlich dieses dynamax Pokémon ins Stadion geplatzt ist. Von seinem Trainer war weit und breit nichts zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Okay, jetzt sollten auch alle Zuschauer aus der Nordkurve des Stadions in Sicherheit sein. Ihr habt wahrscheinlich schon gehört, dass Animex-Pokémon tuppt immer noch umher. Danke für deine Hilfe, Hopp. Ich wusste, wir können auf dich zählen. Du bist echt ein herausragender Arena-Challenger. Tja, und trotzdem habe ich im Fortunia den Kürzeren gezogen. Ah, Maike! Ich bin doch diesen beiden äh, Vollidioten gefolgt. Und da habe ich gesehen, wie sie ins Stadion von Tofi gestolziert sind. Ich wollte sie noch weiter verfolgen, aber dann ist hier plötzlich Chaos ausgebrochen. Da muss ich einfach helfen. Leider habe ich die beiden dadurch völlig aus den Augen verloren. Tut mir echt leid. Hm, ich würde ja zu gerne mehr über diese beiden merkwür merkwürdigen Gestalten erfahren. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass dieses dynamax pokémon sich wieder beruhigt. Wir haben es hier, um ein, mit einem ziemlich starken Gegner zu tun, Maike. Als Champ wirst du uns doch sicher zur Seite stehen, oder? Aber klar doch. Alles klar, dann auf zum Kopfplatz. Okay. Schätze, ich bin auch dabei. Das Pokémon tritt, trifft zwar keine Schuld, aber es geht mir trotzdem gegen den Strich, dass es mir die Show gestohlen hat. Als Bruder des ehemaligen Champs bist, bist du doch auch mit in der Partie, oder? Hm, ich weiß nicht, ob ich euch eine große Hilfe sein kann. Gut möglich, dass ich euch eher ein Kotz am Bein bin. Also, ich kenne deinen Bruder zwar kaum, aber ich bin mir sicher, dass er sich nicht leicht von seinem Weg abbringen lassen kann. Obwohl er sich zugegeben, zugegebenermaßen ziemlich oft verläuft. Kommst du? Na schön. Das kann wohl einfach nicht anders. Er ist eben durch und durch ein großer Bruder. Los, wir sollten die beiden nicht laden lassen. Yes. So also, was wollen die hier überhaupt? Oder was? Aber wir kämpfen erstmal gegen den. <lacht> was? Ein Dynamax Frühjahr. Ein Diner Raid so gesehen. Okay. Warum oh, schießt mit dem Finger? Geh doch wieder zurück. Na egal. Ähm. Ja. Kursi. Dynamax Kursi. Das wäre doch interessant. Mm, mm, mm, mm, mm. Aber sie nicht killen, bitte nicht killen. Ich will noch gerne seiner äh, Maxen hier und das wäre ganz nett. Aber bitte nicht auf mich gehen, bitte nicht auf mich gehen. Ah, geht auf mich. Oh mein Gott, weg. Jetzt verreckt, ne? Dann wäre ich ausgerastet. Dann wäre ich wütend gewesen. Ganz ehrlich. So, aber ja, wir werden dieser Folge auf der Jagd sein nach den Vollidioten. Bruchrüstung von Kursi wirkt. Initiative steigt. Stark. Apfelsäure. Ach, lol! Das hier die, die Schildweiterentwicklung von Knapfel. Cool, cool. Was? Ich kann keinen Deiner merken. Oh, wie lame. Wie auch immer. Was? <lacht> lol! Warum ist das dann nicht bei online kämpfen so, dass man da so unten links das sieht? Hier machen die sowas extra rein. Aber sonst muss man immer die Animationen sehen, ich check's nicht. Wow. Bam. And she's dead. Nice. Darf ich's fangen? Nö, anscheinend nicht. Naja, muss auch nicht sein. Warte, was? Jaro setzt Beleber ein. Puh, das wäre geschafft. Dieses Dynamax-Säug ist mir einfach nicht geheuer. Du bist nach wie vor kein Freund vom Dynamax-Phänomen, wie? Aber in diesem Fall kann ich es nachvollziehen. An dieser Dynamaximierung eben war etwas faul. Da war keine Spur von seinem Trainer. Außerdem konnte Fruyal seine eigene Kraft nicht richtig kontrollieren. Es hat fast schon verwirrt auf mich gewirkt. Stimmt. Für gewöhnlich dann maximiert sich ein Pokémon, dem es auf ein Dynamax Brand reagiert. Ja, ja, man, die haben die Harmonie zwischen Trainer und Pokémon wurde doch irg durch irgendetwas gestört. Hast du irgendwas ungewöhnliches gespielt? Maike weiß nicht. Hm, Vielleicht ist es noch zu früh für vorherige Schlussfolgerungen. Jedenfalls lässt sich ein Trainer hier nach wie vor nicht blicken. Eine äußerst rätselhafte Sache. Endonalos 2. Ich werde dafür sorgen, dass man sich im Stadion von Turfi gut um Frühjahr kümmert. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe, Leute. Ihr habt mir ja auf der Patsche geholfen. Maike, falls du jemals meine Hilfe brauchst, dann lass es mich wissen, okay? Eine seltene Liga-Karte von Yaro erhalten, okay? Also gut, mein kleines, dann komm mal mit. Uha, Ucha, Du hast unseren dynamics spiel doch tatsächlich ein Ende bereitet. Oha, oha, wie erwartet hat der Champ der Pokémon-Liga nichts besseres zu tun. Hier steckt zwei, Eise, Gebt uns das rostige Schwert und zwar sofort. Oha, oha, ist mir neu, dass es sich dabei um dein Eigentum handelt. Und selbst wenn es so wäre, wir geben dir gar nichts zurück. Boah, ich piep's wohl. Kommt auf der Stelle da raus. Was habt ihr überhaupt hier zu suchen? Ich dachte alle Zuschauer und das Personal seien aus dem Stadion evakuiert worden. Und der Live-Vorschriften gelten nur für den Pöbel, für den Pöbel. Unser Reins betrifft das nicht. Ganz genau, denn wir sind berühmt. Hä? Und dass jemand mit solch einer absurden Frisur wie du das nicht begreift, wundert mich kein bisschen, mein geschmacksverirrter Freund. <lacht> okay. Und er ist dieser absonderliche schwarz-weiße Look. Skandalös, nicht wahr, Bruder? Ist mir doch egal, was zwei unverschämte Ignoranten wie ihr von mir haltet. Wenn dem auch sei, unser Experiment war ein voller Erfolg. Gewiss doch, als nächstes sollten wir versuchen, noch stärkere Pokémon zu Dynamax Gewiss doch, und zu guter Letzt enthüllen wir die wahre Natur von Sascha und Center Was habt ihr mit Sascha und Samosenta vor? Sperr die Lasche auf, wir wachsen der Champ. Wir werden ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen an Amok laufen lassen. Wenn du uns arbeiten willst, solltest du dich besser in unsere formschönen Fersen häuften Die berühmtesten Fersen, die ihr je zu Gesicht bekommen werdet. In diesem Sinne, adieu. Also, ist dieses ganze Chaos auf eurem Mist gewachsen? Hey, bleibst gefällig stehen! Ihr könnt euch einfach abhauen. Nimm mal mit der Ruhe, hab. Du darfst nicht gleich den Kopf verlieren. aber die zwei machen die Biker. wir müssen nicht so aufhalten. Sie können uns gerade deswegs in eine Wall locken. Wir sollten ihnen nicht blind links nachlaufen. Aber... Na schön, das ist wahrscheinlich recht. Gut, dann atmen wir jetzt alle mal tief durch und beruhigen uns. Aus dem wirren Gebrabbel dieser beiden Typen können wir zumindest schon einmal erschließen, dass sie Vollidioten sind. Uns nicht richtig. Ich meine, dass sie das Pokémon zu deiner Maximierung gezwungen haben. Und sie wollen dasselbe mit anderen Pokémon machen. Müssen sie aufhalten. Ganz meine Meinung. Und um das räusige Schwert kümmern wir uns später. Jetzt müssen wir erstmal was gegen diese Typen unternehmen. Maike, Ness, die schnappen wir uns. Jo. Ja. Mama. Äh, wo sind wir denn jetzt? Lass uns mal auf die Karte schauen. Oh, obwohl. Und oh, was passiert hier? Ah, da bist du ja, Maike. Es herrscht das reinste Chaos. Die Masse für Galapartikel in Tourfeed haben sich gerade normalisiert. Jetzt schlagen die Dektoren in den Stadien von Kilton und Engine City wie verrückt aus. Da müssen wir sie alle alle reden nochmal rein? Aber erzähl mir doch erstmal, was hier genau passiert ist. Was? Ein deiner des Pokémon hat ins Stadion gewütet? Hm, diese beiden Clowns stecken dahinter. Oh, Sania! Nanu? Was machst du denn hier, Rob? Und Ness, du bist auch da. Was bringt dich ins toofield Soll Solltest du nicht in Spikeford sein? Warum? Als ehemaliger da kann ich mich ja wohl herumtreiben, wo ich will. Aber jetzt egal. Sind etwa auch in anderen Stadien deiner Messpunkte ausgetickt? Ganz genau. Aus den anderen Städten erreichen mich eine ähnliche hohe Werte wie zuvor aus Toofield. Das könnte auch Mary in Gefahr sein. Keine Sorge. In Spikeford scheint mir momentan noch alles im Not zu sein. Bisher schlägt der Detektor nur für Kielten und Enten City aus. Boah, verstehe. Wir können also auf keinen Fall tatenlos rumstehen und im Deutschen drehen. Werden diese Typen wahllos Pokémon zu deiner Maximierung zwingen. Was, Das siehst du doch auch so, oder, Meike? Junge, die haben Vollknall, die beiden. Diese Entschlossenheit, du klingst sogar schon wie ein echter Champ. Das Aufspielen der beiden Clowns könnt ihr mir überlassen. Wenn ich Augenzeugenberichte aus dem Internet abgleiche, sollte ich ihren Aufenthaltsort relativ leicht ermitteln können. Dann überlassen wir die rechte Recherche, äh, äh Sanja, stimmt's? Wir sollten derweil die anderen Schadien nach den beiden durchkämmen. Ich denke, ich weiß schon, wo die sind. Und die Maps zeigt mir das noch an. Ja. Yep. In Kielten und danach in Engine City. Nochmal alle reden durchkämmen durchklammern super so mal kurz rein. hat sie gerade gesagt guten tag champ das will ich noch mal lesen ich habe gesagt guten tag champ ja ja ich bin der champ guten tag champ lol wenn das nicht unser neuer champ ist du hast doch tatsächlich Delion den stark machen besiegt das ist einfach der allerbeste Willkommen, Champ. Oh, ich bin so besonders und so wichtig. so Hey, Kate. du lieber etwas Sicherheitsabstand, Leute. Was drin ist, ist das. Äh, äh, Da drin ist es gerade ziemlich gefährlich. Wir wissen schon, was hier los ist. Sind die Zuschauer und das Personal in Sicherheit? Ja, gerade eben haben wir die letzten Akte evakuiert. Hm, ihr seid schon eine interessante Truppe. Hättet ihr nicht gedacht, dass ihr drei euch mal zusammenschließen würdet? Äh, ist das gerade irgendwie relevant? Wir sind hier, um zu helfen. Hilfe können wir ziemlich gut gebrauchen. Dieses Dynamax-Pokémon ist so unfassbar stark. Zusammen mit euch wäre ich um einiges unver uh, unversichtlicher. Packen wir es an. Heute ist mal wieder so eine Folge, da bräuchte ich Nuden. Aber es passt schon. So viele Stimmen, wie ich hier machen muss. So, welches Wasser-Pokémon kommt auf uns zu? Es ist... Garados. Ups, sorry für diesen kleinen Cut. Angriff ist geschwächt wegen äh, Zwinger. Aber das passt schon. Ähm, ich würde sagen, wir setzen Kehrtwände ein, damit wir unser Pokémon tauschen können. BAM, machst du nicht so viel Schaden, aber dann können wir zumindest Schaden machen und unser Pokémon wechseln. Das ist doch was. Ähm, ich werde sagen, Routini passt am besten, weil Pflanze gegen Wasser... Garados, by the way, Wasserflug. Ja, es ist ein Flug-Pokémon. Garados. Ich weiß, das habt ihr jetzt nicht erwartet, aber man kann tatsächlich in, äh, zum Beispiel, äh, X und Y gibt es ja diese Flugkämpfe, da kann man tatsächlich mit Garados kämpfen. Das habe ich auch öfter mal gemacht. Das ist lustig. Ich weiß nicht, warum die Gara das zu flug gemacht haben. Aber man sieht ja hier, garados kann fliegen. Aber es kann kein Fliegen einsetzen. Es kann nicht wirklich fliegen. Es hat Keine richtigen Flügel zum Fliegen. Aber trotzdem ist es zu flug. Wie auch immer. So. Ähm, ich darf immer noch keinen Dynamaxen. Super. Warum darf Hopp immer? Voll unfair. Gibt ganz an mit seinem Lieberloh. Der so einen halben Derb macht immer. Und dann so ausrastet hier. Gefühlt der einzige mit so einer Animation. Deiner Angriff. Ey, Warum machst du. Ja, egal. Warum ein Feuer-Pokémon deiner Maxen? Das ist ein Wasser pokémon ja, guck mal. So, Barrikadachs greift mit an. Ich greife mit an mit Blättersturm. Sehr effektiv. Okay. Und zack. noch mal eine rauf da. Was macht er? Oh oh. Schadenswerte verändert. Ich glaube, ich sogar eine Attacke dafür, dass ich alle Schadenswerte wieder behebe. Äh, aber nicht mit Routini. Hm. Ähm Ich würde sagen, wir machen wir nochmal Blättersturm. Ich glaube, wir haben jetzt eh gewonnen. Gegen wen? Nein, komm mal! On. Dead. One Dead Boy. Uff, uff. Aber wir haben jetzt eh diese Runde gewonnen. Bam. Und dann ich nochmal. Und dann mache ich einen Final Hit. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Spaßverderber. Und da geht's down, es explodiert. Und es ist wieder normal. Ja, normalgröße nicht, aber relativ. Ah, Jesus verdankt, dass niemand verletzt wurde und wir die Lage wieder in den Griff bekommen. Wir werden uns hier im Kildenstadion um das Pokémon kümmern, bis es sich wiederholt hat. Ach, noch was, Maike. Solltest du jemals meine Hilfe benötigen, kannst du immer auf mich zählen. Eine seltene Ligakarte von Kate. Also, man sieht sich. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Die schwert sind nicht da. Äh, schwert- und schild was soll man? Die Vollidioten, meine ich. Okay. Dann auf nach Engine City. Gut, jetzt kriegen wir noch eine Folge hin. Vielleicht noch eine weitere, vielleicht dann noch, noch eine weitere, aber mehr schauen wir nicht, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Mal schauen. So, kann man, gehen wir mal ganz kurz meine Pokémon heilen. Boing, Boing, Boing, Boing, Boing, Boing, Bang, Bang, Ba-Bang! Dankeschön! Ja, ja ich weiß schon bald wieder, irgendwann. Vielleicht. Vielleicht ja, auch nicht. So, jetzt schnell dahin! Komm, Rotom, let dich auf! Ich hasse dieses Bike in diesem Gen! Das muss ich erstmal aufladen! Wow, wie dumm! Lass es doch für immer aufgeladen sein! Ich check das nicht! Wer kam auf die Idee? What were they thinking? Machen wir weiter sie und der champ und ness und hop das hast du auch gleich mitgebracht der champ ja und ich habe das voll dumm vorgelesen tut mir leid oh sie erinnern sich an mich Cabo? das freut mich total aber klar doch immerhin habe ich mit großem Interesse verfolgt was für eine grandiose Leidenschaft ihr beiden bei eurer Arena Challenge hingelegt habt ich glaube nicht, dass wir gerade Zeit für ein gemütliches Schwätzchen haben. Hast du hast natürlich recht. Die Lage im Scheinland ist natürlich sehr ernst. Und genau deshalb bin ich hier. Hervorragend. Ich hatte mir schon den, Job, den Kopf darüber zu zerbrochen, wie ich es alleine mit solch einem starken Gegner aufnehmen soll. Aber mit euch an meiner Seite brenne ich geradezu auf einen Kampf. Dann mal los. Boah, ich habe voll Karos Stimme verkackt. Ich weiß seine Stimme nicht mehr, wie ich ihm gegeben habe. Aber ich denke, die Stimme ist auch ganz okay. Ein Kurte. Oh yeah. Dürre. weiß gar nicht, was Dürre gerade macht, aber. Nicht wichtig. Ich darf auch mal Dynamaxen, das ist also sehr lieb. Oh, Machen wir und äh, deiner Flug. Auf Grüttel. Und dann sollte es schon down gehen. Oh yeah, ich darf endlich mal deiner merken. Sehr lieb von euch, Leute. Echt, ey. Sehr, sehr lieb. Oh yeah, it's Showtime. <lacht> Und deiner Flut. Pang pang, Bro. And he did. War es, nicht tot? Krass. Vielleicht ist auch so gewollt, dass sie nicht sofort sterben können. Das weiß ich jetzt nicht. Oder ob ich einfach nur Pech hatte, dass er nicht sofort stirbt. I do not know. Aber was ich weiß, ist, dass ich jetzt erst nebenbei was esse. Darf ich ja auch. Das ist auch meine Folge. Ich darf entscheiden, was ich mache hier. <lacht> nice. Du bist aber wirklich tot, keinem kommen mehr, Freund. Und da geht er da und alle jubeln. Uh! Maike, Maike. Sieht ganz so aus, als hätten wir gerade noch mal ein großes Unglück verhindern können. Das Pokémon kann sich vorerst hier am und etwas erholen. Ach, und Maike, wenn du mal Hilfe brauchst, bist du bei mir an der richtigen Stelle. Kabus, die Welt in der Liga-Karte. Ja, ja, ich verstehe schon, ihr müsst noch woanders nach dem Rechten sehen, wie. Dann mal los, ihr jungen Hüpfer, viel Glück. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Brum, brum, brum. Ist das ein Smartwatcher, der es da klingelt, Maike? Ruf mich einfach jemand an? Wir nehmen mal an. Ach, Sonja. Michael, wir haben ein Problem. Die beiden Clowns sind im Pokémon-Labor aufgetaucht. Was? Sanja, ja alles okay bei dir? Momentan nerven mich die zwei nur rigoros damit, dass sie die Wunschsteine haben wollen. Noch kann ich sie ins Schach halten, aber kann die trotzdem schnell vorbeischauen? Piep, piep, piep. Diese Witzbeute haben es auf die Wunschänder abgesehen. Wir müssen seine helfen und das rostige Schwert zurückholen. Los, gehen wir schon im Pokémon-Labor, Michael. Schon wieder Schürze völlig unüberlegt los. Ich weiß nicht, ob das einfach nur, ob das einfach nur Na Naivität oder Mut ist. Zum Pokémon labor da müssen wir's recht sein. Ich sehe das mit euch bis zum Ende durch. Habt ihr keine Hobbys? Na dann. Dann let's go. Ah, jetzt, okay. Was wollen die denn jetzt dort machen, ey? Was, was, was, was wollte da? Wollen wir nochmal heilen? Das ist es so nötig? Ne, ist es nicht. Gut, dann lassen wir es. Also, Spiel ist eigentlich schon ganz toll. Uns können sie nicht vormachen! Dafür sind wir viel zu berühmt! Unser Gespür sagt uns, dass die Wunschsterne, die Rose gesammelt hat, die, die, Ro die Rose gesammelt, hat, sich in diesem Labor befinden und unser Gespür liegt nie. Diese Scherze sind viel zu wertvoll, um sie den schmutzigen Händen des Pöbel zu überlassen. Also ja, damit, wird's bald? Was hat die Tatsache, dass sie für sich berühmt halten, dass sie sich für berühmt halten mit den Wunschstellen zu tun? Ich kann mir nicht erklären, woher sie von den Wunschsternen im Labor wissen, aber wir werden sie ihnen ganz bestimmt nicht aushändigen. Ganz recht, es ist offensichtlich, so dass sie den wahren Wert der Wunschlernen ja nicht begreifen. Folglich sollten sie die Finger von ihnen lassen. Du meine Güte, was ist also denn zu tun, Würdchen? Wirklich unfassbar, dass wir hier erdulden müssen, mein lieber Bruder. Hahaha, <lacht> wenn hier jemand etwas erdulden muss, dann wohl die beiden Professorinnen. Hab ich werde nicht zulassen, dass ihr wieder Pokémon gegen ihren Willen deiner maximiert. Das rostige Schwert könnt ihr auch nicht wieder rüberwachsen lassen. Oha, oha? Wir waren uns so sicher, dass der Scherp hier aufkreuzen würde, aber jetzt müssen wir uns mit dem Verlierer zufrieden geben? Ich schätze, er hat seine vernichtende Niederlage gegen uns bereits vergessen und möchte erneut in den runden Boden gestampft werden. Äh, ich? Hey, lass ich ja nicht von diesen zwei Clowns unterbutten. Unterbieten? Unterbutten? Stand da unterbutten, oder? Ganz meine Meinung. Diese Niederlage darf ich dir nicht so aus der Bahn. darf dich nicht so aus der Bahn werfen. Uh, okay. Nicht unterkriegen lassen. Danke, Maike, du hast recht. Dann lass uns diesen Pappnasen mal den Weg zur Tür zeigen. pappnasen Du wagst es uns, Pappnasen zu nennen? Das ist der Gipfel der Unverschämtheit, mein lieber Bruder, einer Frauen. dass der Tag kommen wurde, an dem wir uns der Art von Pöbel beleidigen lassen müssen. Ich soll deinen Schmerz, Brüderchen. Als Vertreter unseres Nobelgeschlechts Geschlechts dürfen wir diese Schmach keinesfalls erdulden. Dieses Mal haben wir unsere kampferprobten Pokémon mitgebracht. Dieses müssen wird auf einem anderen Niveau stattfinden. Oh no! Schildrich und Schwerthold. Und by the way, Tektas ist. Äh, Gibt es schon länger. <lacht> ist nicht neu. Keine Ahnung, warum ich das nicht kannte. Machen wir mal so. Ich glaube, es geht ganz gut klar so. Was? Als ob der jetzt so mit Volltreffer ankommt. Ihr wollt mich doch echt veräppeln hier, oder? Was zum Frick? Aren't he dead? Oder auch nicht? Natürlich. Wow. I don't know, wow. Weißt du, was ich sagen soll, ja, ja, ja. Warum setzt du Risikoteckel ein? Warum hat der Risikoteckel und nicht das andere, was ich habe? Rückzug. Oh, nervig. Du Huggles. Ja, okay, habe ich bei ihm erwartet, aber trotzdem. Das ist die Vorentwicklung von Durengard. Nee, ihr wisst alle, wie schlimm Durengard ist, hoffentlich. Ja, sorry, Zwollock, ne? Aber sehr effektiv gegen beide. Das ist mir schon wert. Diese Bronze haben schon mal down. Nein, gegen Zwollock ein Volltreffer. Als ob. Wie viel Pech kann man haben? Segen ne Riemen Level Up. Dank du Klinge. Uff. Sorry, Zwollock. Sorry, Bro. Äh, Sis. Lieberlo. Legios. Na, ja, Mama. Zauberschein. Macht, glaube ich, mehr Herr Sinn. Bam. Oh, ja. Boy. Vielen da. Nicht auf mich. Doch, auf mich, natürlich. Natürlich. Warum nicht auf mich? schon auf euch beide. Rigos <lacht> ist down. Aber du Kill lebt noch. Verdammt. Als ob verdammt. Verdammte Kacke, ey. Boah. Wie setze ich denn jetzt ein. Kosi, ich setze Kosi ein. Klick die Clock. Boah, ey, auch so der, der immer noch so gleiche Pokémon. Aber trotzdem, ey, nervig. Aber äh... wir setzen Bürde ein auf Dougal. so es muss weg. Bitte setzt nicht auf duro ein, sondern auf klick di klack ja? Oh Gott. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist das nicht sehr effektiv gegen klick die klack Boah, hopp. Level Up für Kursi. 65, nice. Gang-Wechsel. gang wechsel Ja, <lacht> äh <lacht> okay, das ist das normal effektiv, immerhin. Kesurio, als ob der ein Kesurio hat. Ich versuche mal Spiegel Cape, die auszutricksen. Nice. Obwohl Stromstoß, weiß ich gar nicht, ob das jetzt. nee ist es nicht. Verdammt, das hilft nicht. Oh, das war dumm. Kim wechseln sollen, glaube ich. Agilität, dein greif greifst nicht mal an. Der Schwert Haini hat noch zwei Pokémon. Oh nein, kursi. Ey, wenn jemand Kursi besiegen, dann schmeiß ich echt nicht mehr mit mit denen. Zwollock. Reiner mit dir. Rande an den Speckmörder. Gegen wen wäre das effektiv? Gibt die Kack. Cäsurio habe ich noch nicht bekämpft. Als ob ich Cäsurio noch nicht bekämpft habe. Lol. Greif mal zu an, bitte. Danke. Oh, sehr, sehr effektiv. Das ist nice. Und ein Volltreffer. Gut gemacht, Libelo. Lü, lü. Uh, Gangwechsel. Uh -oh. Da pusht er sich. Mit der Initiative und der Angriff. Und ich mach Watteschild. Damit ich nicht instant KO gehe. Er macht jetzt Zektas, was zum Glück fast down ist, und ich greife dich an. Klick die Klack, ey, was ist das denn für ein? Oh, Das ist doch albern. Mein Gott, was soll denn der Rotz? Ganz ehrlich, was soll denn das? Ja, wow, beide gingen auf Klick die Klack, super. Okay. Halt doch auf mit Agilität, Hopp. Kämpf mal richtig mit. Meine Güte. Gegenstoß. Ja. Okay. Äh, Planänderung. <lacht> ja, das hast du davon, wenn du dich angreifst. selber schuld. Kramor. Anspannung. Okay. Oh. Heilen. Mm. Ich habe eine Idee. Kann ja gleich äh, Zuflucht machen. Yo. Kick die Karte schon mal down. Hat sich geopfert. lock und den Talon level up. Krass, Level 69. So, kopflos und dann nach Zuflucht. Dann bist du down, mein Freund. Die Masse? Ernsthaft, kramer Die Masse? Why? Ist zurückgeschreckt. Nice. Zur Flucht! Juhu, wir haben gewonnen. Nice, nice, nice, nice. Bruder, eine ist das unglückliche Situation. Bruder, das muss ein drum sein, findest du nicht? doch, wir haben gewonnen. Aber diese schwer, diese Pokémon haben wir doch im schweiße unseres Angesichts trainiert. Paar euer kleiner Erfolg sei euch gegönnt. Jedoch muss ich betonen, dass es zwei von euch gebraucht hat, um uns das Wasser zu reichen. Äh, ich ist wohl entgangen, dass ihr auch zu zweit seid. Dass ihr auch zu zweit seid. Werdet ihr uns jetzt endlich das rostige Schwert zurückgeben und damit auf ein Pokémon zu deiner, zu deiner Maximierung zu zwingen? Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Vorsicht, diese Männer sind gefährlich. Wie es scheint, war Ihre Invitation des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Das war eine Agentin. Kommen Sie die Wunschsterne! Ja, Meister Schildrich. Die beiden haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wunschstirne zu erbeuten. Moment! Was passiert hier gerade? Das kann ich doch nicht tun. Man hat uns doch gang. Ja. Diese Rache ist so süß, dass ich meine Tee später ohne Zucker trinken kann. <lacht> unser eben war nichts weiter als eine kleine Ablenkung. <lacht> der Sieg war bereits unser, bevor ihr eure Pokébälle auch in der Hand hattet. Das reinste Kinderspiel. <lacht> in diesem Sinne, Ade. Bleibt gefälligst hier. Warum haben sie das getan? Zum Herr Professor Sanja. Sie haben mich also von Anfang an belogen? Wir blieb keine andere Wahl. Nur so konnten wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Alles zum Wohl unserer königlichen Blutlinie. Was für Schweine! So, bevor die äh, Folge jetzt beendet wird, werden wir uns kurz die seltenen Karten anschauen. Das ist einmal von Yaro. Die eine Karte. Echt richtig cool, da umarmt der Wolli Kate's Karte ist sehr elegant. Hat sie ein schönes Kleid an und schöne Schuhe und Schmuck, was immer und da war Carlos Karte. Da zeigt er seine brennende Liebe auf den Kampf. Oh, Sollen wir noch was Neues? kommt nicht. Nee. Ich glaube, das waren alle Karten, dann, die wir bisher gesehen haben. Wenn es so gefallen hat, lass gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir den Vollidioten dann wieder äh, äh, hinterher rennen. Genau.